Der Verkauf der 9-Euro-Tickets hat heute bei der Deutschen Bahn und vielen anderen Verkehrsbetrieben begonnen. Bis heute Mittag alleine seien über die Kanäle der Bahn mehr als 200.000 Tickets verkauft worden sein, teilte ein Konferenzsprecher der Bahn mit. Die Seite der Deutschen Bahn war zwischenzeitlich immer wieder überlastet gewesen. Mal funktionierte sie und mal nicht. Hier sind noch die Wetteraussichten für morgen den Dienstag.